Heute zeige ich euch, wie ihr das Team von eurem Freund sehen könnt im FIFA 21 Ultimate Team Modus. Und zwar ist ja gerade aktuelles das Problem, dass wenn man ein Spiel gegen seinen Freund macht im, ja, im Freundschaftsspiel Modus, dann kann man das Team vom Kumpel nicht sehen, außer man, man hat schon mal 27 Siege oder mehr geholt und man kann einen in diesem kompetitiv Modus einladen, das heißt in diesem E-Sport Modus äh, einen seinen Kollegen einladen. Dann kann man das Team zwar sehen, aber sonst kann man ja das Team vom Kollegen nicht sehen. Und ich zeige euch jetzt heute mal so ein kleines Tutorial, wie ihr ähm, ja, in FIFA 21 im Ultimate Team Modus das Team von eurem Freund anschauen könnt. Äh, damit ihr das Team von eurem Kumpel anschauen könnt, ist es eigentlich ganz einfach. Ihr klickt hier auf Spielen, geht natürlich hier wieder auf äh, Freundschaftsspiele, und macht, wählt diesmal nicht, äh, spielt Spiel nicht gegen einen Freund aus, sondern wählt hier Sofa Gameplay aus. Und dann, ja, wählt ihr eure Einstellungen ganz normal aus. Geht hier einfach, okay, ich glaube, ihr könnt egal welchen Modus wählen. Ich nehme jetzt hier mal den klassische, äh, das klassische Spiel. Das ist jetzt mein, äh, mein Team. Gehe auf Weiter. Und hier habe ich dann auf der linken Seite mein Team. Und dann kann ich hier oben hochgehen. Und dann Community Teams gehe ich auf Meine Freunde. Und kann jetzt hier, habe ich hier alle meine Freunde ähm, drin so, und dann kann ich beispielsweise zu einem Kollegen gehen, kann hier seine Teams anschauen, kann einfach hier auf, dann klicke ich einfach auf Dreieck und kann so sein Team sehen und sehen dann, ah, okay, er spielt gerade aktuell mit so einem Team. Das ist jetzt sein Premiership-Team. Der hat noch ein Italo-Team, also seine ganzen Teams, die er auch drin hat. Wir können hier auch beispielsweise bei anderen Kollegen reinschauen, zum Beispiel bei Jay. Können wir hier auch beispielsweise reinschauen, können sehen, was er für ein Team hat. Er spielt beispielsweise hier mit Atal Food Birthday. Renato Sanchez und so weiter und so fort. Mit Davis in der IV, mit Sabrota in der IV. Also ziemlich interessant. Wir können hier auch seine Auswechselspieler sehen, die er drin hat. Also ihr könnt jetzt nur die Teams anschauen, die er wirklich vollständig gebaut hat. Ohne Dream Squad natürlich. Äh, und hier könnt ihr wirklich alle Freunde hier dann durchschauen. Und könnt wirklich hier die ganzen Teams von euren Kollegen, von euren Freunden anschauen. Und ganz einfach und ganz simpel. Falls ihr euch mit diesem kleinen Tutorial hier helfen konnte, dann lasst gerne noch an diesem Video einen Daumen nach oben. Da würde mich mega freuen. Und falls ihr weitere Tipps und Hilf Hilfestellungen allgemein in FIFA haben wollt, dann könnt ihr auch gerne diesen Kanal abonnieren. Würde mich natürlich sehr freuen. Und in dem Sinne ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. haut's rein und ciao, ciao.